Suchst du neue Herausforderungen im Umgang und in der Entwicklung moderner Technologien? Hast du Lust darauf, die Zukunft der umweltschonenden Rohstoffgewinnung mitzugestalten? Möchtest du einen zukunftssicheren, vielseitigen und gut bezahlten Job, der in Deutschland und der Welt geschätzt und gefragt ist? Dann komm nach Freiberg und studiere Marc-Scheidewesen und angewandte Geodäsie. An der TU Bergakademie Freiberg werden Studierende unter dem Motto Turning Geodata into Mining Intelligence auf die Herausforderungen der modernen Gesellschaft vorbereitet und das Ganze unter Nutzung modernster Technologie. Mit der Erfassung, Verarbeitung und Modellierung von raumbezogenen Geodaten trägt das moderne Berufsbild des Mark Scheiders zu einer sicheren, umweltgerechten, ressourcenschonenden und wirtschaftlichen Durchführung von Projekten bei sowohl in der Rohstoffwirtschaft als auch im Geoingenieurwesen. Der Studiengang Mark Scheidewesen und Geodäsie vermittelt Kompetenzen in folgenden Bereichen. Geodatenerfassung und Sensorik, Data Mining-Konzepte zur Geodatenanalyse, modernes webbasiertes Informationsmanagement sowie digitale 3D-Modellierung im Geobereich zur Optimierung von Entscheidungen. Die Lehrinhalte werden dabei anwendungsorientiert entlang der Rohstoffprozesskette zu anspruchsvollen Projekten integriert. Das Geomonitoring beinhaltet die Erkundung, die Planung, den Betrieb, die Sanierung sowie die Nachbergbauphase. Die Arbeit in Teams sowie die enge Zusammenarbeit mit und die Betreuung durch die Dozenten erlauben eine individuelle und einzigartige Lernumgebung. In Freiberg besteht die einmalige Möglichkeit, das in Vorlesungen erlangte Wissen im Lehr- und Forschungsbergwerk praktisch umzusetzen. Dies versetzt die Studierenden in die Lage eines berufstätigen Ingenieurs, der typische Aufgaben in einem Bergwerk durchführt, aber auch an innovativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitwirkt. Enge Kooperationen mit der Industrie, sowohl national als auch international, ermöglichen dabei bereits während des Studiums die Arbeit an spannenden praxisnahen Projekten. Durch das dabei entwickelte Netzwerk stehen nach dem Studium vielfältige Optionen zum Berufseinstieg offen in Bergbaufirmen, Vermessungsbüros, Consultingunternehmen oder auch Behörden und Ämtern. Neugierig geworden? Dann komm an die TU Bergakademie Freiberg und studiere Markscheidewesen und angewandte Geodäsie.